Ist Christian Lindner ein Außenseiter in der Ampel? In letzter Zeit ändert er seine Meinung und schwimmt gegen den Strom der Ampel. Sollte Christian Lindner aus der Ampel rausgeworfen werden? Soweit sind die drei Koalitionspartner dann doch nicht voneinander entfernt. Sonst hätte es nicht so schnell eine Einigung auf einen Koalitionsvertrag gegeben. Die Ampel ist eher eine Lichtorgel, bei der die Farben immer wieder mal beliebig aufblitzen. Die FDP als Ganzes, nicht er allein. Nicht nur Christian Lindner sondern er samt seiner FDP, die Bundesregierung könnte viel effektiver arbeiten, wenn sie keine Rücksicht auf die FDP nehmen müsste, die Partei ist nur ein Hemmschuh. Leider werden wir die FDP in der Regierung nicht los. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.